Das neue Heft ist da und da gucken wir heute mal wieder rein, heute mal wieder auch Münflo mit wem auch sonst. Und ja, da habt ihr auch heute euch ein Thema ausgesucht, das mag man ja hier in Deutschland schon fast gar nicht mehr in den Mund nehmen, dieses ja. böse Wort. Demokratie, ganz genau, ähm, haben wir uns das Fadenkreuz des Verfassungsschutzes auf den Rücken gemalt. Ja. Ähm, weil die Demokratie muss man auch kritisieren können und zumindest in der jetzigen Form, wie sie aktuell aussieht, sollte man das auch tun. Ja. Und da sind wir eben in der Ausgabe drauf eingegangen. Ja, dann gehen wir mal direkt, äh, ja wie immer eigentlich, in die ähm, Leitartikel rein, Pro, kontra Demokratie. Es ist ein heißes Eisen, wie du ja. äh, gesagt hast. Ähm, ja, fangen wir erstmal natürlich mit der Pro-Seite an, wir sind ja halt Demokraten. Genau, ähm, gewissermaßen Pro ist mein Artikel. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich Demokrat, also ich tue auch nicht nur so, ich bin wirklich Demokrat. Ähm, ich halte die Demokratie für die beste Staatsform, allerdings glaube ich, dass man einige Stellformen, äh, Stellschrauben drehen muss. Aber ich glaube halt, dass das größte Problem an der Demokratie, wie wir sie haben oder wie wir auch jetzt seit ja, über 100 Jahren haben, mhm. ist One Man, One Vote. Mhm. Und das ist halt die egalitäre Demokratie, also jeder Mensch hat die, eine gleich starke Stimme. Mhm. Und das ist in meinen Augen nichts anderes als ein politischer Sozialismus, weil warum sollte jemand, der Sachverstand hat, der viel Steuern zahlt, der sich mit der Thematik befasst, das gleiche Gewicht haben wie irgendein Empörungswähler, der halt dann von der CDU aus dem Altersheim geschleift wurde, um halt irgendwie noch das Kreuz hinter Merkel zu setzen. Ja, aber Und da rettest du dich ja auch gerade, äh, sag ich mal, in den freiheitlichen Gedanken auch ein, weil ja. in ein Unternehmen würde es ja auch nicht anders laufen ja, lassen. Ja, Wenn man sich die Realität anschaut, dann sieht man ja, dass überall manche Leute mehr Stimmgewicht haben mhm. als andere. Das hat man bei Familien, bei Vereinen, bei Organisationen, in Unternehmen nur in der Politik hat halt der Dorf Dümmste das gleiche Stimmgewicht wie der, der sich tagtäglich mit Politik befasst ja. und daraus resultiert eben dieser Kampf der Parteien um die Köpfe, weil wer halt die Masse erreicht, der wird am Ende gewählt ja. und wenn man das halt ein bisschen gewichten würde, also sagen jemand, der sich sozial engagiert, viele Steuern zahlt, viele Kinder hat, äh, Ahnung im Leben hat, ähm, also verschiedene Eigenschaften einfach, die darauf hindeuten, dass wir mhm. eine qualitative politische Meinung hat, wenn der ein höheres Stimmgewicht hätte, dann ähm, würden wir in einem anderen System leben und hm. wäre immer noch demokratisch, aber es wäre in meinen Augen gerechter. Ah ja, okay. Ja gut, ich meine, äh, da hast du jetzt gerade äh, zur Demokratie dann doch viel Kritik auch geäußert. Das, äh, <lacht> ja, das <lacht> äh, stimmt mich dann doch auch wieder äh, positiv. Ähm, ja, kontra äh, ähm, hat sich ja der Hannes dann mal wieder dem Thema hier ähm, gewidmet, äh, beziehungsweise der Ansicht dann auch ja. Äh, gewidmet. Ähm, ja, wie, womit hat er sich jetzt hier befasst? Ja, Hannes äh, plädiert für einen klipp und klaren Führerstaat. Nein, Spaß. <lacht> hat er natürlich nicht gemacht. Äh, auch er ist demokratisch gewissermaßen, ja. aber er sagt, es ist gar nicht relevant, was für eine Staatsform wir haben, ob wir jetzt... Ähm, eine Demokratie oder ein Kaiser oder eine Republik oder ein autoritäres System oder was auch immer haben. Mhm. Wichtig ist einfach nur, dass man starke Abwehrrechte gegen den Staat hat als mhm. Bürger. Und diese Debatte, ob jetzt die Demokratie blöd oder toll ist oder so, ist eigentlich vollkommen egal. Es mhm. geht nur darum, wie viele Schutzlinien kann ich eben als Bürger aufbauen, um halt in Freiheit leben zu können. Mhm. Und wenn man jetzt die Demokratie gegen ein x-beliebiges System austauschen würde, würde vielleicht genau das Gleiche bei rauskommen. Wir wissen es nicht. Die Frage ist halt eben, schaffe ich es, diesen Staat abzuwehren, mhm. wenn er mir halt reinredet. Ja, dann habt ihr hier noch ein anderes, sehr interessantes Thema, was, denke ich, auch sehr viele, ähm, ja, ähm, gerade jetzt aktuell auch fürs nächste kommende Jahr interessieren wird, Florida. Ja. Und äh, DeSantis, ähm, ja, sag mal was äh, dazu, was ich hier kneller, ähm, womit er sich jetzt hier befasst hat. Also er interessiert sich ja schon länger für die amerikanische Politik. Ja. Um, es ist auch tatsächlich aus, aus unserer konservativen Sicht ja wirklich wichtig, sich mit Amerika zu befassen, obwohl viele Leute ja sagen, scheiß Amerikaner interessiert mich nicht und so. Ne? Blöden Besotzer. Ja genau, also es gibt viele gute Argumente gegen Amerika, mhm. aber man kann von den USA viel lernen, weil mhm. sie sind deutlich föderaler als die Bundesrepublik und sie haben ein halbwegs funktionierendes Parteiensystem, mhm. wo halt Rechte und Linke einigermaßen gleich stark sind und sich halt regelmäßig duellieren. So. Das mal vorab. Und das Interessante ist halt eben, aufgrund dieses Föderalismus ist es so, dass in Florida oder in an vielen anderen US-Staaten auch, kann der Governor, also der Regierungsoberhaupt dieser Staaten, hat sehr, sehr viele Freiheiten bei der Gestaltung. Das wäre jetzt so, wie wenn zum Beispiel Thüringen sagen würde ich scheiß auf Merkel, ich scheiß auf Corona-Verordnungen, mhm. wir machen, was wir hier wollen. Ja, im Endeffekt die Kleinstadterei, die wir ja auch... Ganz genau, hat. das ist, ist zumindest näher da dran. Auch das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten, aber ja. das ist jetzt erstmal Fakt, dass es so ist. Und dadurch können eben die US-amerikanischen Bundesstaaten sehr, sehr viel Freiheiten haben, wie sie eben das Leben der Bürger gestalten und mhm. wie sie die Leitlinien vorgeben. Und DeSantis und Florida war ein so ein Fall, wo wirklich ein erstklassiger, junger, rechtskonservativer Politiker mhm. diese Sache halt ausgenutzt hat und gesagt okay... Der, die die Federal-Ebene sagt halt jetzt, Corona ist das Schlimmste auf Erden und wir sagen nein. Mhm. Ähm, wir, sie haben ja gegen diese Impfsache gewettert, sie haben auch keine Maskenpflicht gehabt, sie haben fast keine Einschränkungen des öffentlichen Lebens gehabt. Was ist passiert? Aus den ganzen amerikanischen Staaten sind die Bürger nach Florida gezogen, weil die halt keinen Bock darauf haben. Ja, ja. Und, ja. und da habt ihr auch eine... Ja, oder hast Du ja die Karte dann ja. hier gemacht, ne? ähm, der Wanderungsbewegungen innerhalb der USA und im Zusammenhang mit dem politischen System de ja. dahinter. Sag mal was zu der Karte. Genau, also es ist, es ist quasi die Zahlen mit dem Minus sind wie viele Leute ausgewandert sind ja. und die Zahlen ohne Minus sind wie viele Leute eingewandert sind. Das heißt in äh, Nebraska zum Beispiel sind sechs Personen von 1000 Personen, also es ist mhm. eine Prozentzahl ausgewandert. Und äh, in Kalifornien, das bekannteste Beispiel, verlassen ja wirklich zig Millionen Kalifornier mittlerweile das Land. weil weiß, das, ja, Vor allem die Energiepreise sind enorm, weil mhm. Kalifornien waren die ersten, die auf grüne Energie gesetzt haben. Mhm. Da muss man halt die teuren Preise bezahlen. Und diese Leute wandern dann halt in Nachbarländer. Und wenn man jetzt alle miteinander vergleicht, sieht man eben ganz deutlich, dass die Red States, also die republikanisch regierten Staaten, insgesamt eine Zuwanderung haben. Mhm. Und die demokratischen Staaten Abwanderung das heißt, wir können quasi mathematisch beweisen, dass linke Politik nicht funktioniert und die Leute eben auswandern. Ja, dann haben wir hier noch ähm, äh, ja, einen sehr interessanten Artikel, dann auch noch äh, von dir, ähm, der so auch, sage ich mal, für unsere Blase, sage ich mal, auch ein bisschen kontrovers ist. Ne? Und ich finde, da muss man aber auch manchmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und die Sachen thematisieren. Waldgang nach Corona ähm, hast du den ähm, Artikel genannt. Ähm, ja, sag mal was dazu. Ja, Waldgang ist ja das Buch von Ernst Jünger, der Waldgang. Mhm. eins der bekanntesten Bücher von ihm, was halt sich auch mit diesem widerständigen Verhalten in autoritären Staaten befasst. Da gehe ich auch drauf ein, aber das, der Kernpunkt, den ich halt habe, ist, dass Corona jetzt im weitesten Sinne vorbei ist. Mhm. Ähm, und dass das oppositionelle Lager seien es jetzt Libertäre, Querdenker, Esoteriker, Rechtskonservativ, was auch immer, die ja jetzt über Corona zusammen eine gemeinsame Front gebildet haben. Ja. Und dieses Lager fällt jetzt wieder ein bisschen auseinander. Das ist auch erstmal gar nicht so dramatisch. Aber Fakt ist, dass viele der Leute, die jetzt unter Corona zum ersten Mal erkannt haben, was hier eigentlich gespielt wird, also mhm. die eigentlich oppositionelles Milieu jetzt sind, die haben halt ein Problem. Zum einen, ein Teil von ihnen fällt zurück in den Mainstream. Ja. Die sagen, okay, Corona ist jetzt vorbei, äh, war halt alles blöd oder so, ne? aber ich will meine Ruhe haben und wählen halt jetzt wieder CDU zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, ein anderer Teil bleibt weiter im widerständigen Milieu, wenn man das so nennen will, und ähm, hat aber ein großes Problem, weil sie sich quasi unter Corona politisch entwickelt haben mhm. und dementsprechend wird nach Corona der Boden unter ihren Füßen weggezogen. Das heißt, diese Leute haben jetzt erstmal gar keinen politischen oder ideologischen Kompass. Also sind das jetzt freiheitliche Menschen oder ja. wollen die Deutschland retten oder was auch immer, mhm. sondern die sind ja erstmal so geworden, weil die keinen Bock auf Maske, weil die keinen Bock auf Impfung, weil die keinen Bock auf Hausarrest hatten. Und das ist halt jetzt ein großes Problem. Und was ich halt jetzt momentan immer häufiger sehe, ist, dass diese Leute sich halt an Corona festbeißen, mhm. dass die immer noch über Lauterbach schimpfen, dass die einen Hass auf dieses System haben, was ja alles gerechtfertigt ist. Nur Fakt ist, wenn man jetzt weiter den Fehler machen sollte, bei Corona zu bleiben, mhm. dann verpasst man einfach sehr, sehr viele Entwicklungen, die wir gerade haben. Und die Ampelregierung dreht jetzt die Migration wieder hoch. Wir kriegen bald Heizungsverbote, ja, ja. Klimaschutz und so weiter. Also es geht unfassbar schnell in Richtung Diktatur. Und Corona war ein Kapitel davon. Mhm. Und wir müssen jetzt oder diese Leute müssen halt jetzt wirklich schnell verstehen, dass man da halt gewissermaßen abschließen muss und halt merken, okay, der Staat ist einen Schritt weitergegangen, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt was Neues ja. und eben nicht an diesem Thema zu verhaften und halt das 17. Tribunal für Karl Lauterbach zu fordern. Ja, das ist eine wichtige äh, Thematik, ähm, ja, wo sich die Leute da tatsächlich festgebissen haben, wie du es ja, ja auch so jetzt so gesagt hast, das erkenne ich auch, sag ich mal, auch viele auf Telegram, wenn man sich da ge gewisse Beiträge, Kommentare und so weiter durchliest, das geht da schon auch auf jeden Fall in die Richtung ähm, und da ist es extrem wichtig, dass wir da vorangehen und vorausgucken und deswegen finde ja. ich das auch sehr sehr wichtig dass du das thematisierst, auch wenn das sag ich mal bei dem ein oder anderen mal so ein bisschen äh, aufstoßen mag ja wir werden jetzt äh, nicht weiter ähm, auf die themen eingehen denn ähm, ja das wichtigste steht ja noch im heft da sind noch sehr sehr viele andere themen natürlich dabei unter anderem auch hier ein artikel von reinhild rechte frauen oder frauenrechte ähm, auch ein ähm, wichtiges thema und ja ansonsten ähm, könnt ihr euch das magazin natürlich wie immer kaufen steht ihr auch hier hinten auf jedem Heft drauf, was er euch gekauft hat, falls ihr die Adresse mal vergessen habt. Kraut-zone.de ist die eigentliche Seite und auf shop.kraut-zone.de ist jetzt hier eingeblendet, könnt ihr das kaufen. Und wie immer natürlich die Frage, ähm, auch äh, mit Blick jetzt auf die nächsten Wochen, äh, ist da schon was in Planung? Also ich meine äh, ja, eigentlich ja sowieso Planung, immer. Ja. Aber, Wobei wir sind gut in der Zeit dieses Mal. Ja. <lacht> ja, aber es ist schon in der Planung und es wird noch pikanter als das jetzige Thema. Ah, sehr gut. <lacht> okay, dann kauft euch die Krautzone, solange sie noch erhältlich ist. Ähm, und ja, ähm, wir sehen uns dann bei der nächsten äh, Heftvorstellung dann.